Gegeben ist das nachfolgende Dreieck und wir sollen aus diesem Dreieck die Seite klein c berechnen. Was mir als allererstes auffallen muss, ist, dass es in diesem Dreieck keinen rechten Winkel gibt. Ich kann also nicht, wie bisher bei der Trigonometrie, einfach Sinus, Cosinus oder Tangens anwenden, sondern ich muss da ein kleines bisschen außenrum arbeiten. Uns hilft in dem Fall der sogenannte Sinussatz. Aber Schritt für Schritt. Zunächst mal ähm, ist in diesem Bereich gegeben die Seite A mit 2,6, der Winkel Alpha mit 45 Grad und der Winkel Gamma mit 66 Grad. Ich suche mir jetzt den Teil aus dem Sinussatz heraus, der zu meiner Aufgabe passt. Also in dem Fall kenne ich A und den Winkel Alpha und ich kenne den Winkel und suche die Seite klein c. Ich benötige aus dem Sinusatz also ausschließlich diesen Teil und diesen Teil. Und den schreibe ich mir jetzt mal auf. Im nächsten Schritt setze ich alle Werte ein, die ich schon kenne. Anschließend löse ich die Formel nach klein c auf und gebe dann alle Werte in den Taschenrechner ein. Ich erhalte als Ergebnis für die Seite C 3,36. Es gibt auch Aufgabentypen zum Sinussatz, in denen nicht nach einer Seite, sondern nach einem bestimmten Winkel gesucht ist. Zum Beispiel suchen wir in dieser Aufgabe den Winkel Beta. Gegeben sind meine Seiten A und B und der Winkel Alpha. Ich suche mir wieder im ersten Schritt. Den passenden Teil aus dem Sinus-Satz raus. Ich kenne A und den Winkel Alpha, die Seite B und suche den Winkel Beta. Also benötige ich ausschließlich den vorderen Teil des Sinussatzes und den schreibe ich mir auch wieder auf. Also in dem Fall A zu Sinus Alpha ist gleich b zu Sinus Beta. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass hier immer das Verhältnis von der Seite, also zum Beispiel Seite a, und dem gegenüberliegenden Winkel dargestellt wird. Also a geteilt durch Sinus Alpha, beziehungsweise die Seite b geteilt durch Sinus Beta. Also immer Seite zum gegenüberliegenden Winkel. Im nächsten Schritt setze ich alle Werte ein, die ich kenne. Anschließend löse ich diese Gleichung nach Beta bzw. nach Sinus Beta auf. Dazu brauche ich zwei Schritte. Im ersten Schritt multipliziere ich die Gleichung mit Sinus Beta. Und um jetzt den rot markierten Bruch auf die andere Seite zu bekommen, multipliziere ich einfach mit dem Kehrwert. Nun tippe ich den rechten Teil der Gleichung in meinen Taschenrechner ein. Ich erhalte einen gerundeten Wert von 0,92. Da in der Aufgabe nicht der Sinus von Beta, sondern Beta gesucht ist, muss ich jetzt noch in meinen Taschenrechner eintippen, sin hoch minus 1 von diesem Wert. Dazu klicke ich auf Shift, Sinus 0,92. Mein Winkel Beta ist also 66,93 Grad. Bedenkt, dieser Wert ist ziemlich stark gerundet. Okay, drückt jetzt auf Pause und versucht in der Aufgabe die Seite A und B zu berechnen, mit Hilfe des Sinusatzes. Viel Erfolg!